Hallo, liebe Freunde, wir sitzen nun am Frankfurter Flughafen und warten auf das Boarding für unseren Flug nach Houston, Texas. Hallo, wir sitzen jetzt im Flugzeug von Frankfurt am Main nach Houston, Texas. Ja, ist der 12. Mai 2022. Wir fliegen ungefähr zehn Stunden und werden kurzzeitig gegen um 18 Uhr ankommen. Noch ein paar Minuten, wir haben es geschafft. ein heftiger Aufschlag eben gerade. Beim Warten auf den Shuttlebus konnten wir uns erstmalig mit der unglaublichen Hitze von etwa 36 Grad Celsius und einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit vertraut machen. Es gab einige Probleme mit dem Transfer zum Hotel, aber wir haben es dann nach einiger Zeit glücklich geschafft. Am nächsten Tag, das war Freitag der 13., fuhren wir zum Flughafen, holten unseren Mietwagen ab und fuhren dann nach New Braunfels in unser Tiny Modern Farmhaus.